Ich möchte Sie willkommen heißen zu meinem Vortrag. Es geht um die Trends im Lithium-Ionen-Batteriemarkt. Ich möchte also mitnehmen in die Entwicklungen, die gerade stattfinden. Also wir sind in der Lithium-Ionen-Technologie. Also all Ihre Smartphones, Laptops, auch die ganzen power -Tool, tools gartentools die Sie daheim haben, funktionieren mit Lithium-Ionen-Batterien und das hat einen guten Grund. Die Lithium-Ionen-Technologie bietet einige Vorteile. Lithium ist ein sehr leichtes Element. Es steht im Periodensystem an dritter Stelle. Es ist ein Metall, es hat den typisch silbrigen Glanz, es ist sehr weich. Es lässt sich also mit Schere oder Messer schneiden. Und es hat eine Dichte von 0,53 Gramm pro Kubikzentimeter. Also es ist sehr leicht. Sie wissen, Wasser hat 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Und dieses Metall ist leichter als Wasser. Auf Wasser schwimmt dieses Metall. Es reagiert sehr heftig mit Wasser, davon mal abgesehen, aber es ist leichter als Wasser. Lithium, wenn Sie die elektrochemische Spannungsreihe sich noch vor Augen führen aus der Schule... Da gab es ähm, einige Elemente, sind darin aufgeführt. Und Lithium ist das elektronegativste, elektro nee, elektropositivste Element. Es steht in der Spannungsreihe ganz oben und hat das negativste Normalpotenzial. Äh, eine Zelle funktioniert so, dass sie eine A-Note gegen eine k schalten. Also sie nehmen zwei spezifische Elemente. Und der Spannungsunterschied oder das, der Potentialunterschied zwischen diesen beiden Elementen ist die Spannung. Also mehr oder weniger, also ganz grob jetzt skizziert. Und Lithium steht in der elektrochemischen Spannungsreihe an einem äußersten Ende. Und äh, wenn man dann andere Elemente dagegen kombiniert, dann äh, ergibt es per se sehr hohe Spannungen. Also wir erreichen mit der Lithium-Ionen-Technologie 3,6, 3,7, 3,75 Volt pro Zelle. Das ist überragend. Die anderen Konkurrenztechnologien, Nickel Metallitrip zum Beispiel, die erreichen nur 1,2 Volt pro Zelle. Ja, und mit den höchsten spezifischen Kapazitätsdichten oder Kapazitäten pro Gramm, weil es ja halt eben so leicht ist, das Element. Und weil es die höchsten Spannungen hat, oder ich, das Element, die höchsten Spannungen generieren kann, hat es auch die höchsten Energiedichten. Ich habe das hier in der Grafik mal aufgezeichnet. Die ganze... Play, nee, die ganze Batterietechnologien, die haben schon vor 3000 Jahren angefangen. Also ich mache es jetzt aber kurz, ich steige bei der Bleisäurebatterie ein, ähm, die es auch schon sehr lange gibt, 1849 erfunden vom Gaston Planté. Äh, die steckt halt eben bei 30 bis 40 Wattstunden pro Kilogramm. Auf der X-Achse aufgezeichnet die gravimetrische Energiedichte, das heißt die Energie in Wattstunden bezogen auf das Gewicht. Und die Bleisäure-Batterie funktioniert mit dem Element Blei. Blei ist bleischwer. Blei hat eine Dichte von 11,36 Gramm pro Kubikzentimeter. Ist also rund 22 Mal so schwer wie Lithium. Also daher auch die viel niedrigeren Energiedichten. Nickel-Cadmium kam in den 50er Jahren. Nickel-Metalle tritt 1990 in den Markt, also auch ganz jung. Die haben die Energiedichten nochmal sehr schön verbessert. Aber alles überragend und unerreicht die Energiedichten von der Lithium-Ionen-Technologie. Ähm, wir haben aber auch die höchsten Leistungsdichten. Also ich habe es hier auf dieser Grafik aufgezeichnet, die Leistungsdichte von einem Kondensator. Also da kriegen wir rund 10.000 Watt pro Kilogramm raus. Allerdings hat es eine sehr niedrige Energiedichte. Und die lithium die überspannen jetzt quasi das Extrem von einer sehr hohen Kapazität, von einer sehr hohen Energiedichte bis hin zu einer sehr hohen Leistungsdichte. Also je nachdem, welche, welche Chemie man wählt auf Zellbasis, es gibt Eisenphosphat, es gibt Titanat, es gibt äh, äh, Kobaltoxid, äh, Nickel, Mangan, Kobaltoxid und andere Chemien, hat man ganz unterschiedliche Eigenschaften. Und Mit der Wahl der Zelle legt man ja schon alles fest. Wenn Sie eine Zelle haben, die hohe Kapazitäten hat, dann geht man auf Kobalt oder auf äh, Nickel, Mangan, Kobaltzellen, oder wollen Sie hohe Leistungsdichten, wenn Sie jetzt äh, Akkubohrmaschine, den Akku, also für eine Bohrmaschine den Akku äh, aufbauen wollen, dann nehmen Sie äh, Mangan oder Eisphosphat als Chemie und so weiter. Also Lithium, mit Lithium kann man wunderbar herumspielen. Es, es, es bietet alles. Es ist, äh, bietet mir die höchsten Leistungsdichten und Energiedichten. Alles, was wir uns wünschen wollen. Kein Mensch will ja äh, sein Handy, ein globiges Handy haben, wo ein, klein, wo ein großer Akku drinsteckt mit einer kleinen Energiedichte wo sie nach drei oder vier Stunden wieder aufladen müssen, weil es dann eben ein wikimax akku ist. Lithium oder die Lithium-Ionen-Technologie ist schnell ist ja auch sexy, gerade wenn ich in die Elektromobilität hineindenke, man will das Auto schnell wieder nachgeladen haben. Porsche zum Beispiel geht auf 800 Volt und dann können Sie den, den Akku, den Porsche hat, innerhalb von 30 Minuten, 20, 30 Minuten wieder nachladen. Äh, Lithium ist äh, einsetzbar in einem sehr weiten Temperaturbereich, bis minus 20 Grad Celsius, auch ganz toll. Nickelmetalle tritt bei 0 Grad Celsius Schluss. Äh, wir haben eine sehr lange Lebensdauer, also unsere Consumer Lithium-Ionen-Batterien, die wir im Handy haben, die haben nur eine kurze Lebensdauer. Ähm, die, die erfüllen ihren Job, die bringen uns durch den Tag, die sind also auf hohe äh, Energiedichten getrimmt aber nicht auf lange Lebenszeiten. Ist aber auch egal, weil äh, länger als zwei, drei Jahre behalte ich Handy Handyakku sowieso nicht. Dann kaufe ich mir entweder den Replacement-Akku oder ich steige so zurück zur nächsten Generation äh, Smartphone um. Aber für Energiespeicher oder für äh, Energiespeicher im Auto geht es natürlich nicht, dass die Batterie nur zwei oder drei Jahre hält. Die muss viel länger laufen, die muss acht Jahre laufen oder 100.000 Kilometer oder wenn es ein stationärer Energiespeicher ist, den Sie vielleicht daheim anschaffen wollen, kombiniert mit einer Photovoltaikanlage, dann muss der auch deutlich länger laufen als 15 Jahre. Sonst haben sie nie amortisiert. Lithium Die Lithium-Ionen-Batterien bieten einen hohen Wirkungsgrad. Also im Labormaßstab haben wir immerhin über 98% Prozent geschafft. Kommt darauf an, wie schnell ich lade und wie schnell ich entlade. Wenn ich das mit kleinen Stromstärken tue, kriege ich einen hohen Wirkungsgrad raus. Aber merken Sie sich, es geht nur wenig Energie in Abwärme verloren. Und wir haben eine Selbstentladungsrate, auch ganz toll. Das kennen wir von den anderen Batterietechnologien, die ich auf der Seite aufgeführt habe, auch anders. nickel tritt hat eine furchtbare Selbstentladungsrate von 20, 25 Prozent im ersten Monat und jeden weiteren Monat 15 Prozent. Also wenn Sie eine Lithium-Ionen-Batterie einlagern, beispielsweise ein Pedelec oder Ihr Rasenmäher im Winter, dann langt es, wenn Sie den Akku halb geladen einlagern und im Frühjahr können Sie den Akku äh, quasi gerade wieder in Betrieb nehmen. Sie müssen den nicht im Winter pflegen, anders als wenn Nickel-Metalle tritt, da muss man im Winter immer rausrennen, alle zwei bis drei Monate mal checken, wo, wo der äh, State of Charge ist, der Ladezustand. Du musst entsprechend nachladen, damit der Akku nicht in die Tiefentladung geht. Also all diese Nachteile kennen wir mit 17-Johen-Akkus nicht. Sie sind wartungsfrei, wir müssen auch kein Wasser nachfüllen, wie bei Gleisäure-Akkus beispielsweise. So, Herr Melik, so, yes. direkt eine erste Frage noch zur letzten Folie. Ähm, spielt ja, die Portabilität der Technologien heutzutage nicht die Energiedichte pro Volumen eine große Rolle, gegebenenfalls mehr als das Gewicht? Ja, auch klar, es kommt immer auf die Applikation an. In der Elektromobilität haben wir natürlich nur einen bestimmten Bauraum zur Verfügung und dann spielt natürlich... Ähm, der Parameter Wattstunden pro Liter, also pro Volumen, die wichtigste Rolle. Also es kommt immer darauf an, wo, wo man schaut beim Batteriespeicher im Keller, da ist genug Platz, also da, da, da kommt das Volumen, äh, ist egal, ob der jetzt einen Kubikmeter frisst oder 1,2 Kubikmeter, ist Ihnen egal. Ähm, aber im Kofferraum beziehungsweise im Batteriefach eines Elektroautos ist halt nur ein begrenzter Platz zur Verfügung und dann zählt Wattstunden pro Liter. Wattstunden pro Liter habe ich jetzt nicht eingeführt, äh, aufgeführt, aber Lithium-Ionen haben natürlich auch die Spitze bei Wattstunden pro Liter. Also es ist keine Frage, warum die großen äh, Automotive-OEMs sich für Lithium-Ionen entschieden haben. Es gibt quasi keine andere Technologie, die uns die Vorteile bietet wie Lithium-Ionen, Reichweite und Leistung. Gut, also ich wollte diese eine Folie mit den Vorteilen Lithium-Ionen Vorwegnehmen. Ich komme jetzt zu meinem eigentlichen Vortrag. Ich, wollte Ihnen eine kurze, ich möchte Ihnen eine kurze Einführung geben zum Batteriemarkt. Und der Batteriemarkt hängt sehr stark zusammen mit dem Wachsen der Elektromobilität. Ich habe vor langer Zeit bin ich über ein Bild gestolpert, das zeigt die Lady Norman in London, auf einem Autopad. So hieß dieser Scooter 1916. Die Scooter, die gerade unsere Straßen erobert haben, vielleicht sind sie auch schon eingefahren, die gab es schon vor über 100 Jahren. Und die Lady Norman, die, das war eine sehr moderne Frau, die war äh, eine Aktivistin, hat auch einen sehr modernen Mann gehabt, äh, der sie unterstützt hat. Und der hat ihr dieses Autopad geschenkt. Das hat Krupps produziert in New York und in Deutschland. Und mit diesem Autopad konnte sie von, ähm, aus ihrer Wohnung in der Stadt äh, zu ihrer Arbeit fahren, hat sie benutzt zum täglichen äh, Pendeln. Das Autopad hat natürlich noch ein Blei. Akku gehabt. Und äh, manchmal ist es so, wie es hier ist. Sometimes you don't have the wrong idea, just the wrong timing. Es gab ja beispielsweise auch schon Smartphones von Motorola, lange vor Apple, aber die haben natürlich keinen Spaß gemacht, weil das Internet noch äh, im Anfangsstadium war, die Kamera war äh, sehr dürftig und da hat sich nie durchgesetzt. Und genauso halt eben auch dieser Auto-PadNet, weil der relativ teuer war, die Bleisäurebatterie war relativ limitiert. Dieser Autopad hat sich übrigens äh, größte äh, Be äh, Beliebtheit erfreut, unter anderem äh, bei Straßengangs in New York. Die haben lieben gern ihre Verbrechen durchgeführt und sind dann mit diesen äh, Autopads geflohen durch, durch uh, na, enge Gassen. Und die Polizeiautos konnten denen nicht folgen. Ja, also vielleicht zu Ihrer Überraschung, auch diese Scooters, die gab es schon vor über 100 Jahren. Ähm Elektroautos gab es auch schon vor über 100 Jahren. Die ersten Autos waren Elektroautos, das weiß heute auch kein Mensch mehr. Alles hat angefangen mit der Entwicklung des Elektromotors 1828. Dann äh, der Gaston Plante, der die Bleisäurebatterie entwickelt hat. Und der Thomas Parker hat in London das erste Elektroauto gebaut, 1884. Und die Taxiflotte in New York um 1910, die hat sich zusammengesetzt aus 40% Prozent dampfbetriebenen Autos. 38 Prozent äh, elektrisch betriebenen Autos und 22 Prozent Autos mit Verbrennungsmotor. Also acht, also größer war die Elektroflotte nie auf der Welt der Anzahl der Elektroautos äh, wie 1910 oder um 1910, 1920. 1920 war das goldene Zeitalter. Ähm, ja, die batteriebetriebenen Autos, die waren äh, ganz beliebt, weil die Vibrationen, die waren nicht so stark wie bei den äh, benzinbetriebenen Autos. Es gab keinen Gestank und keinen Lärm. Äh, was man wirklich gehasst hatte bei den äh, benzinbetriebenen Autos war, die Zündkerze war noch nicht erfunden, dass man eine Handkurbel nehmen musste, um äh, das Auto zu starten. Und es ging nicht innerhalb von 30 Sekunden, sondern man musste da auch mal 10 Minuten stehen und, und das 100 Mal probieren, dass es endlich angesprungen ist. Und gerade bei, bei der Oberschicht war das natürlich sehr verpönt, draußen zu stehen bei Wind und Wetter, und äh, mit einer Handkurbel das Auto zu starten. Übrigens, wenn ich das gerade sage, die Oberschicht, es gibt doch, vielleicht kennen Sie das, es gibt doch so einige Vorhersagen, die berühmte Männer getroffen haben, die nicht eingetreten sind. Äh, zum Beispiel der Bill Gates, der, ja, weiß ich, jetzt nicht mal gesagt hat, äh, dass Tablets äh, sich nicht durchsetzen würden. Kein Mensch braucht ein Tablet. Äh, andere Leute haben gesagt, dass, dass kein Mensch äh, einen PC für, bei sich daheim braucht. Und unter anderem hat der Gottlieb Daimler noch im 19. Jahrhundert gesagt, dass es niemals eine Million Fahrzeuge geben wird. Warum? Weil es niemals eine Million Chauffeure geben wird. Also, damals hat man halt noch ganz anders gedacht. Es gab auch immer einen Chauffeur, der die Herrschaften rumgefahren hat. Naja, ja, gut. Und die dampfbetriebenen Autos, die waren halt eben nicht so schön, weil die hatten halt lange Vorlaufzeiten. Im kalten New Yorker Winter musste man bis 40, 45 Minuten vorhalten das dampfbetriebene Fahrzeug, bis es mal endlich losgehen konnte. Also all das hat für die äh, batteriebetriebenen Fahrzeuge gesprochen. Und äh, dann kam es aber zum Abstieg. Äh, warum? Weil es nicht genug Steckdosen gab. Es gab Mangel an Ladeinfrastruktur, wie heute auch. Die Anschaffungskosten waren sehr hoch. Äh, auf dem Bild kann man vielleicht ahnen, dass da ein Model T fährt, von Ford, so ein benzinbetriebenes Fahrzeug hatte, Ungefähr 650 Dollar damals gekostet äh, und, ein, und ein vergleichbares äh, batteriebetriebenes Fahrzeug und das Dreifache. Also da mussten Sie ruhig rund 1600 Dollar auf den Tisch legen. Also wie heute auch, die batteriebetriebenen Fahrzeuge sind auch teurer. Ähm, die batteriebetriebenen Fahrzeuge hatten nur geringe Höchstgeschwindigkeiten und Reichweiten, wie heute auch. Also damals wurde das Straßennetz in den USA auch äh, weiter ausgebaut und die Leute hatten dann den Bedarf oder den Wunsch, auch ihre Verwandten in den umliegenden Ortschaften zu besuchen. Und wegen der geringen Reichweite äh, ging halt auch nicht immer das batteriebetriebene Fahrzeug. Und der Decker war schließlich äh, die Entdeckung von Crude Oil, also man hat große Ölvorräte in Texas entdeckt. Äh, und dann waren noch die Betriebskosten, also sind Tankstellen überall aus der Erde geschossen. Und die Betriebskosten waren dann auch ein vielfaches niedriger. Eine Galone Öl hat seinerzeit ungefähr so Richtung 20, 21 Cent pro Galone gekostet. Also us dollar cent pro Galone. Eine Kilowattstunde hat damals gekostet ungefähr 10 Cent, damalige Dollars. Und dann können Sie mal überlegen, also mit einer Galone kommen Sie vielleicht 30, 40, 50 Kilometer weit, mit einer Kilowattstunde vielleicht fünf bis zehn Kilometer. Also äh, auch die Unterhaltungskosten waren, waren viel, viel geringer. Ja, dann waren die Elektroautos also komplett weg äh, aus dem Markt. Und dann gab es die 70er Jahre, da gab es die Ölkrisen. Die arabischen Länder haben kein Öl mehr geliefert. Und dann kann man wieder drauf, auch weil man diesen grünen Gedanke, Gedanken hatte, mit äh, weniger lokalen Emissionen wieder äh, mit Elektroautos, oder an Elektroautos zu forschen. Es gab immer wieder auch Prototypen, die im Markt waren. Und den Durchbruch der Elektromobilität zu verdanken, hat die Entdeckung der Lithium-Ionen-Technologie. Die wurde 1991 in den Markt eingeführt. Und Sie wissen vielleicht, dass letztes Jahr die Entdecker auch äh, den äh, Chevy-Nobelpreis bekommen haben. Der, der John Goodenough, der Stanley Whittingham, der Akira Yoshino. Nur der Rachid nicht. den kenne ich zufällig persönlich, er hat das Pech gehabt, dass er die Grafitelektrode entwickelt hat. Ähm, ja, und irgendwie ist die so normal oder so Standard, dass, die, dass er da übergangen worden ist. Und äh, 2008 schließlich ähm, kam der Tesla Roadster in den Markt. Und der Tesla Roadster war das erste ähm, batteriebetriebene Fahrzeug mit einer Reichweite von über 200 Meilen. Und der Tesla Roadster markiert, den Beginn der Elektromobilität. Also ich habe hier aufgezeichnet äh, die vorhergesagten globalen Verkaufszahlen von XEV. Also X steht für verschiedene Abkürzungen, erkläre ich gleich, EV für Elektrikvehikel. Es gibt HEV, das sind Hybrid Electric Vehicles, die haben nur eine kleine Batterie, so zwei bis drei Kilowattstunden. Die können sie auch nicht laden, also nicht von außerhalb laden, nicht mit dem Ladestecker laden. Die wird stetig nachgeladen durch die Lichtmaschine oder durch Rekuperation. Hilft äh, beim Anfangen beispielsweise. Ähm, dann gibt es die Plug-in Hybrid Electric Regals. Die haben einen größeren Batteriespeicher, so 10 bis 15, vielleicht 20 Kilowattstunden. Die kann man an der Steckdose nachladen. Und äh, die großen Elektrofahrzeuge sind die BEVs. Die haben also äh, keinen Verbrenner mehr, sondern die sind rein batteriebetrieben äh, elektrisch. Und äh, ja, ja, 2030 wird erwartet, dass die Elektromobilität bestehend aus BEVs, HEVs und PHEVs ungefähr eine Marktdurchdringung erreichen wird von 40%. Jetzt will ich Ihnen erklären, wie das kommt. Elektroautos sind ja noch teurer als Verbrenner, aber trotzdem haben die großen äh, Spieler im Markt, Mercedes, BMW, Audi, Peugeot, wie sie alle halten, haben starkes Interesse, für die Elektromobilität oder auch für Brennstoffzellenfahrzeuge. Aber die sind noch nicht so weit. Ähm, Europa hat strenge CO2-pro-kilometer-Vorgaben, also Flottenzielvorgaben. vorgaben äh, Die sind sehr, sehr stringent. Die Automobilindustrie beschwert sich natürlich auch immer darüber, über diese Vorgaben die sind also wirklich nur sehr schwer zu erfüllen. Äh, für 2020 sind 95 Gramm Kohlenstoffdioxid pro Kilometer als Ausstoß. So, und für, jeder, für jedes Gramm Unterschied, die VW, die Audi, die Porsche, die bei BMW nicht erreicht, müssen die eine Strafe zahlen. Und zwar von 95 Euro pro Gramm. Müssen Sie wissen: VW hat letztes Jahr 10,5 Millionen Euro Fahrzeuge hergestellt. Ihr Flottendurchschnitt ist momentan 108 Gramm äh, carbon also Kohlenstoffdioxid äh, pro Kilometer. Und die müssen jetzt also, die müssten 2021, also in Europa wurden nicht so viele Fahrzeuge verkauft, da weiß ich jetzt, die exakten gesagt, ich, nehmen wir mal 4 Millionen an. Die müssten jetzt also für 4 Millionen Fahrzeuge eine Differenz von 13 Cent zahlen. Und Jetzt muss ich aber rechnen und das macht ganz schön viel aus. Oh, da sind wir in den Milliarden. Jetzt muss ich mal selbst für mich rechnen. Also, die verfehlen, die würden, ver äh, die würden verfehlen um äh, 13 Gramm pro Kilometer, mal sagen wir mal eine Million Fahrzeuge, damit es einfacher ist. Da wären wir bei 130.000. Hm. Irgendeinen Faktor habe ich jetzt vergessen. Also es geht um die Milliarden, was die an Strafe zahlen müssen. Gibt es dazu vielleicht eine Frage oder weiß es jemand, der Zuhörer, wo ich mich jetzt gerade vertue? Mal die Kosten also pro, pro Gramm. Kosten Sie dann noch dazu? Pro, genau, 95 pro Gramm. Ja, aber die gramm waren 13, haben wir gesagt. Dann mal 95 Euro. Ah, dann mal 95 Euro pro Gramm und dann mal, äh, sagen wir mal, eine Million Fahrzeuge. Genau, und dann sind wir nämlich im Milliardenbereich. Also äh, VW äh, müsste, äh, meine ich, wäre meine letzte Zahl gewesen, Richtung 1,2 Milliarden Euro Strafe zahlen in der EU, wenn sie mit der Flotte aus 2019 äh, weiterfahren würde. So, und jetzt bietet die Elektromobilität oder die alternativ betriebenen Fahrzeuge, wie auch die Brennstoffzellenfahrzeuge, eine hervorragende Möglichkeit. Für die gibt es nämlich Super Credits. Ähm, wenn Sie jetzt einen schmutzigen Verbrenner haben, also so einen großen SUV, der 200 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt, ähm, und also die Flotte soll aus diesem einen SUV bestehen von VW und aus einem Elektrofahrzeug. Und das Elektrofahrzeug wird mit 0 Gramm CO2 pro Kilometer berechnet, weil es keine lokalen Emissionen hat. Dann ist der Durchschnitt 100. Gramm CO2 pro Kilometer. Jetzt gibt es aber die Erlaubnis von Super Supercredits, das heißt diese batteriebetriebenen Fahrzeuge dürfen zweifach gezählt werden. Sie haben also 200 Gramm plus 0 Gramm plus 0 Gramm, sind immer noch 200 Gramm und dann teilen sie durch 3, dann sind sie halt eben knapp unter 70 Gramm äh, CO2 pro Kilometer. Und deswegen, das ist der, das ist der, das ist der Pain von den äh, großen äh, Automotives, Spielern auf dem Markt oder, oder sage ich mal, der Antrieb, dass die viele alternativ betriebene, batteriebetriebene Fahrzeuge möglichst verkaufen, weil die sonst wahnsinnig viel Strafe zahlen müssen. In China gibt es natürlich auch Vorgaben und auch in den USA, aber die sind bei weitem nicht so stringent. In China ist es nur so, wenn die PKW-Flotte über 119 Gramm co 2 pro äh, Kilometer ausstößt, äh, dann führt es nicht zu Strafen, sondern zum Marktausschluss. Natürlich ganz bitter ist, China ist ein riesiger Markt und USA hat auch ähm, Flottenvorgaben, aber die sind auch nicht so stringent, weil die Amerikaner halt eben äh, groß, große Autos lieben. Also, das eine ist, dass die, äh, dass die großen Konzerne äh, ganz schön Druck haben, äh, batteriebetriebene Fahrzeuge einzuführen, weil das ihre Flotten, ihren Flottendurchschnitt wahnsinnig senkt. Auf der anderen Seite gehen die Regierungen dazu hin, auch schon Benzin- und Dieselbetriebene Fahrzeuge zu verbieten. Frankreich wird 2040 äh, Benzin- und Dieselfahrzeuge verbieten, Großbritannien, mit Ausnahme Schottland, äh, 2040. Es wird erwartet, dass sich Deutschland auch anschließen wird. Äh, es gibt aber auch modernere Länder, äh, Niederlande, Irland, Norwegen ist der Vorreiter der Elektromobilität, also ein Vorreiter hat die größte Marktdurchdringung auf der Welt. Ähm, auch äh, Dänemark, Schweden, die ganzen nordischen Länder, aber auch einige Städte, Heidelberg, Madrid, London, haben angekündigt, dann äh, keine Benzin- und Dieselbetriebenen Fahrzeuge mehr in die Stadt fahren zu lassen, 2030. Also das sind die zwei Treiber für die Elektromobilität, wo wir jetzt gerade im Automobilbereich äh, diesen Hype nach batteriebetriebenen Fahrzeugen sehen. Hier eine kleine Aufstellung von den jährlichen äh, XEV, also batteriebetriebenen Fahrzeugen, in Millionen. Sie sehen, dass alles erst am Start ist. Also wir sind gerade am Beginn, es geht gerade erst los. Die Zahlen, die werden sich wahnsinnig steigern. Wir werden dann aber auch Versättigung im Markt sehen. Vielleicht geht es Ihnen, wenn Sie jetzt junge Menschen sind, überwiegend die zuhören, auch so, dass Sie kein Auto mehr fahren wollen, gerade wenn Sie in der Stadt sind. Es wird auch immer zu einer größeren verstädterung geben. Auch die Mobilitätskonzepte werden sich ändern. Carsharing etc. Ähm, ja gut, also 2018 mal rausgegriffen, da wurden über zwei Millionen Fahrzeuge verkauft. Äh, in China allein über eine Million Fahrzeuge. Dank der chinesischen Regierung, die das wahnsinnig fördert. Ähm, die ganze Elektromobilität, man hat äh, also wahnsinnige Förderung bekommen, die aber China 2019 im Juni äh, wieder eingestampft hat oder, oder deutlich reduziert hat. Die batteriebetriebenen Fahrzeugverkäufe in China gingen sehr zurück und die chinesische Regierung hat wieder reagiert und hat wieder sehr viele Incentives, also Förderungen ausgesprochen für batteriebetriebene Fahrzeuge. China hat auch die größte batteriebetriebene Busflotte auf der Welt. Da gibt es einige hunderttausend batteriebetriebene Busse. Die größte Busflotte in, Deutschland, äh, in Europa hat England. Da fahren 58 batteriebetriebene Busse. Also war zumindest die Zahl 2019. Also China ist uns Lichtjahre voraus. Äh, USA ist, hat eine sehr hohe äh, Elektromobilität, dank der Popularität von Tesla, aber auch von anderen japanischen Fahrzeugen. Äh, Norwegen ist in Europa der Vorreiter. Deutschland hat immerhin äh, 67.000 Fahrzeuge verkauft. Äh, England, Japan, die... Äh, Frankreich, Großbritannien, Schweden und die Niederlande. Ja, VW hat ja auch, die waren ja ganz tief drin im Dieselgate, die haben angekündigt, eine rein elektrische Flotte haben zu wollen. Ab dem Jahr 2025 werden, wollen die drei Millionen elektrische Fahrzeuge im Jahr produzieren. Die haben einen Bedarf von ungefähr 150 Gigawattstunden. Wenn man jetzt eine Batterie mit 50 Kilowattstunden annimmt, und äh, in den nächsten zehn Jahren wollen sie 22 Millionen äh, batteriebetriebene Fahrzeuge verkaufen. Die haben einen Bedarf von 1100 Gigawattstunden. Nehmen Sie es mal so mit. Der Markt äh, dieses Jahr ähm, war 160 Gigawattstunden. Also ist nicht dieses Jahr. Es müsste 2018 gewesen sein. Äh, nee, es wird erwartet, dass nee, 2018 müssten 160 Gigawattstunden gewesen sein. So muss es. Sein. Ja, nehmen Sie mal mit, dass also jetzt alleine VW einen riesigen Bedarf hat an Batteriekapazität, also in den Gigawattstunden, 1100 Gigawattstunden. Hätten wir hätten jetzt noch zwei Fragen. Ja. Ähm, ja, gerne. Wissen Sie, ob diese Supercredits nur für Elektrofahrzeuge vergeben werden oder auch für andere Antriebsarten wie Wasserstoff? Also auch für. Alle alternativ betriebene Fahrzeuge, also auch für die Brennstoffzellentechnologie. Aber die ist ja im PKW-Bereich äh, relativ außen vor. VW oder Daimler, die forschen ja gar nicht mehr in dem Segment. Die setzen alle auf die Batterie. Äh, das Brennstoffzellenfahrzeug äh, hat seine Berechtigung im Schwerlastverkehr beispielsweise. Ähm, aber für den PKW-Bereich sind die viel zu teuer. Also Hyundai hat ja den Kona. Der Kona wird zum politischen Preis verkauft von 82.000 Euro. Der hat ungefähr die Größe von der Und ähm, der reale Preis müsste 120.000 Euro sein. Also Sie verkaufen den Kona von vorne weg mit einigen 10.000 Euro Verlust. Sonst könnten Sie den gar nicht verkaufen. Ähm, also die Brennstoffzellen, die sind noch nicht so weit. Also die haben Ihre Berechtigung im Schwerlastverkehr oder äh, im Lastverkehr, wenn, wenn weite Strecken gefahren werden sollen, Ja. Aber nicht für PKWs. PKWs haben halt eben das Glück gehabt, dass, dass, die Batterien schon da waren. Die wurden jetzt also für die ganzen Consumer-Produkte schon so weit entwickelt und auch schon in den, äh, mit dem Skaleneffekt hergestellt, dass die relativ kostengünstig äh, bekommen werden können. Und ähm, man nimmt an, dass äh, Tesla, da äh, ich mal nicht Tesla, nenne ich mal VW. Also VW hat skizziert, dass die 2025 unter, der, unter die magische Grenze von 100 Dollar pro Kilowattstunde pro Batteriekapazität äh, fallen wollen. Und 100 Dollar pro Kilowattstunde ist die Parität zum Verbrenner. Dann werden batteriebetriebene Fahrzeuge nicht teurer sein als Verbrenner. Aber brennstoffzellen äh, Brennstoffzellenbetriebene äh, Fahrzeuge für PKW sind weg. Das ist das, das wird nichts. Die nächsten 10, 15 Jahre auf keinen Fall. Dann gab es noch eine Frage. Wissen Sie, was China anders macht, weshalb China einen größeren prognostizierten Anteil haben wird, obwohl sie weniger strenge Vorgaben zu dem Ausstoß haben. Ja, einfach wegen der Förderung, also die Chinesen, die haben sich das als Staatspolitik vorgegeben, ähm, der Vorreiter zu sein in der Elektromobilität. Ja, warum? Äh, die chinesischen OEMs, die können keine äh, äh, Verbrenner in Europa kaufen. Keiner kauft ein Chili oder ein BA. IC und die ganzen anderen chinesischen Marken, äh, weil die sind einfach qualitativ schlechter, die haben einen sch schlechteren Wirkungsgrad. Äh, und die Chinesen sehen jetzt natürlich die Möglichkeit, in der Elektromobilität, wenn die Karten neu gemischt, äh, das zu fördern. Und auch die ganzen Bushersteller in, die, in, in, in China, die liefern ja äh, nach ganz Asien, nach Malaysia und, und die ganzen anderen Länder und auch äh, in Deutschland und auch in, in den europäischen Staaten, da gibt es keinen Europäer, kein, kein, Manus, äh, kein, kein MAN oder so, der, der die Busse mit Batterien ausstattet. Also das ist schon von den Chinesen aus langer Hand geplant. In, in China, das werden wir dann gleich noch sehen, da sitzen auch die ganzen Zellfabriken. Die ganze äh, Lieferkette sitzt in China. Also von den Rohstoffen mal abgesehen, die, die werden aus der ganzen Welt importiert. Aber auch da haben die Chinesen langfristige Lieferverträge geschlossen, sind in die Entwicklungsländer gegangen haben die Entwicklungsländer aufgebaut und haben sich im Gegenzug Zugang zu den Ressourcen gesichert, wie Kobalt im Kongo beispielsweise, wie, äh, wie das Lithium in Chile. Das haben die schon vor Jahren äh, so ganz clever geplant und gesteuert. Und die zeigen jetzt gerade Rest, dem Rest der Welt äh, den, äh, die lange Nase. Also das ist chinesische Politik. Haben aber auch schon immer gesehen in anderen äh, Feldern, denken Sie an die Photovoltaik, da sind die Chinesen ja auch mit Dumpingpreisen reingegangen. Das war auch vom Staat subventioniert. Haben die ganzen zum Mitbewerber Platz gemacht. Und äh, jetzt gibt es die nicht mehr. Und jetzt, jetzt ziehen die mit den Preisen an. Und jetzt fahren die ihre Gewinne ein. Haben, haben jahrelang mit Verlust gekauft, aber das war vom Staat so gefördert. Also das ist schon ein Großteil ähm, chinesischer Staatspolitik. Aber in China gab es äh, eine sehr hohe Förderung. Und na gut, wenn es in Deutschland jetzt keine Förderung gäbe, also mein Kollege, der hat gestern seinen Tesla übernommen, der hat für den Tesla Model 3, ähm, Neuwagenpreis, 60.000 Euro, hat er insgesamt 11.000 Euro Förderung eingestrichen. Nicht schlecht. Und ohne die 11.000 Euro Förderung hätte er es auch nicht gemacht. In Deutschland kann man die Busspur benutzen mit dem Elektrofahrzeug. Man kann in den meisten Innenstädten äh, umsonst parken, man muss keinen Groschen in die Parkuhr schmeißen etc. Man kann ja in den meisten Gemeinden umsonst tanken, also umsonst Strom nachladen. Also es wird schon einige Anreize auch in Deutschland geboten. Gut, also dann komme ich jetzt zu den Batterien und äh, Sie sehen: Im Jahr 2000 war der Gesamtmarkt der Batterien kleiner als zwei Gigawattstunden. Da ging alles nur um äh, tragbare elektronische Geräte, Handys, Laptops, äh, Videokameras. Jetzt, so im Jahr 2008 2009, da kam die kleine Elektromobilität, da wurden die Pedelecs sehr populär und äh, hier im Jahr 2011 sieht man schon den Anstieg äh, von der großen Elektromobilität. Ich habe hier in etwas hellerem Blau gezeichnet äh, den Automotive-Bereich und E-Bus-Bereich äh, ohne China, in hellblau mit China, da sehen Sie jetzt 2018 das hat den größten Balken. Dann haben wir noch die Energiespeichersysteme, die Industrie-Energiespeichersysteme äh, mit der Energiewende sind die natürlich auch auf einmal super interessant. Vielleicht sind sie schon an Windparks vorbeigefahren und haben gesehen, dass sich nur die Hälfte der Windräder dreht. Nicht, weil die nicht gewartet worden sind oder nicht funktionieren, sondern weil man die nicht mitdrehen lassen darf. Die sind aus dem äh, Netz quasi weggeschaltet worden, um das Netz nicht zu überlassen, weil die halt eben sehr äh, volatil, volatil sind, die erneuerbaren, ähm, wie sagt man... Ähm, Energien, also Wind und Sonne. Genau, und um die nicht zu vergeuden, das geht ja auch in die Terawattstunde, Energie die man vergeudet, wo man die Windkraft nicht nutzt, weil man das Netz abschaltet, äh, denkt man natürlich an Speichermöglichkeiten nach. In Süddeutschland haben wir die Pumpspeicherkraftwerke. In Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, die alten Salzstollen und Kohlestollen, wo man jetzt zum Beispiel Druckluft hineinpumpen könnte, wenn man einen Energieüberschuss im Netz hat. Und wenn man wieder Energie braucht, lässt man diese Druckluft entspannen und dabei wird in eine Turbine angetrieben. Oder man speichert äh, die Energie halt eben dezentral, was sehr äh, wünschenswert wäre, mit Energiespeichern. Also der Bereich Industrie-Batteriespeicher nimmt natürlich auch sehr zu. Aber Sie sehen, dass der ganze Markt getrieben wird durch die Elektromobilität. Und im Jahr 2018, hatten wir 160 Gigawattstunden, die auf der ganzen Welt verbaut worden sind. Und jetzt erinnern Sie sich an die, an die, an die Folie vorher. Ich habe erwähnt, dass VW alleine einen Bedarf hat von 1100 Gigawattstunden, um ihre 3 Millionen Fahrzeuge, 22 Millionen Fahrzeuge in den nächsten zehn Jahren zu verwirklichen. Also alleine VW. VW ist jetzt kein kleiner, aber alleine VW hat den Bedarf von 1100 Gigawattstunden. Und so viel gibt es gar nicht auf der Welt. Und jetzt beginnt quasi ein Wettlauf. Jeder Automobilhersteller versucht sich, die Zellkapazitäten zu sichern. Und es funktioniert nicht. Also vielleicht haben Sie auch gelesen, Audi und Porsche, die konnten ihre Anzahl Elektroautos dieses Jahr nicht bauen, weil sie die Anzahl der Zellen nicht bekommen haben. Unter anderem von LG, die gesagt haben, ich gebe dir alles, was ich dir liefern kann, Porsche, aber mehr habe ich nicht. Ja, und es äh, geht so weit, dass äh, jetzt jeder versucht, äh, Kooperationen aufzubauen, weil ich LG genannt hatte. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass LG für die nächsten fünf Jahre ausverkauft ist. Sie haben also Aufträge von 125 Milliarden Dollar eingesammelt. Und jeder versucht verzweifelt, sich die Anzahl der Zellen zu sichern, die er braucht, die Anzahl von Gigawattstunden, die er braucht, um seine Autos elektrisch betrieben anbieten zu können im Markt. Und was wir gerade sehen, ist, dass Gigafactories, also Fabriken, die über einen Gigawattstunden Kapazität produzieren, auf der ganzen Welt entstehen. Die größte Gigafactory steht in Nevada, die Gigafactory 1. Es wird eine Gigafactory auch in Deutschland entstehen, in Heide, die Gigafactory vier, die auch Batteriezellen produzieren äh, soll. Wir haben einen großen Spieler, LG, der hat unter anderem ein Werk in Polen aufgebaut, in Breslau, das soll auch äh, am Ende äh, 70 Gigawattstunden pro Jahr äh, produzieren. Wir haben BYD, ist ein großer Chinese, Samsung, ein weiterer Südkoreaner, also LG, Samsung ein Südkoreaner, Panasonic, äh, ein Japaner, Tesla, wissen Sie, ist natürlich ein äh, Amerikaner, CATL ist oder so Highflyer im Markt. Äh, auch ein Chinese, auch relativ jung, aus dem Nichts gekommen, aber die bauen zum Beispiel in Erfurt ähm, eine 100 Gigawattstunden Fabrik und BMW und Daimler und andere VW auch, haben auch schon bei CATL bestellt. VW hat, baut zusammen ein Werk mit Northvolt in Salzgitter. Äh, und dann, wir kommen später am Ende meines Vortrags, wenn ich nicht ganz so viel Zeit verliere, ich muss mal schauen, äh, Kommen wir dann noch mal zu um äh, und sprechen über den CO2-Abdruck der Batterie oder um den CO2-Abdruck von batteriebetriebenen Fahrzeugen, haben Sie vielleicht auch in der Presse gelesen. Es macht schon mal einen riesigen Unterschied, ob Sie als Automobil, OEM, als als, sag ich mal, als Daimler, ob Sie jetzt LG als Lieferant wählen oder Northvolt. Und wenn Sie LG wählen, kommen ihre, ihre Zellen, wenn die Europa beliefern, aus Presslauf, also Breslau im ehemaligen Schlesien, äh, den polnischen Namen weiß ich jetzt gerade nicht, ist auch egal. Und äh, Polen hat sehr viel Kohlekraft, also sie kriegen dort Zellen geliefert mit einem sehr hohen CO2-Abdruck. Oder sie kriegen ihre Zellen von Northvolt in Schweden, äh, die aus 100% Wasserkraft hergestellt werden. Also äh, es macht einen Riesenunterschied, auch äh, die Zellen, die aus China kommen, sind größtenteils mit Kohlestrom produziert. Naja, und es sind ein also es sind wahnsinnig viele Gigafactories geplant auf der ganzen Welt und 2028 äh, haben wir eine Produktionskapazität das ist natürlich nur eine Vorhersage von über 2000 Gigawattstunden. Also es wird vor wenig äh, wirklich Glücklich machen, da muss noch einiges passieren und mittlerweile passiert ja einiges. Äh, in Europa wurden jetzt auch wieder sehr viele äh, Batteriezellstand Fabrikstandorte angesagt. TSMC äh, hat zwei äh, Standorte angekündigt, einer in Kaiserslautern, einer in Frankreich, dann gibt es Amte, Morrow und äh, lauter Spiele, die man nicht kennt, genauso wie äh, Fre Freier in äh, Norwegen, die auch in das Batteriegeschäft äh, einsteigen wollen. Und dieser ganze Kleinkram, nenne ich jetzt mal das Ganze nicht verachtend, äh, sind die ganzen, also größtenteils Chinesen. Also China dominiert den Markt. Und ich habe das versucht. Mhm, gerne. Ähm, und zwar ähm, China produziert Batterien, AI, Blockchain und so und hat eine politische Strategie 2025, dass sie die Welt trotz Trump-Politik in der Elektromobilität führt. Wird NIO Tesla überholen? Gut, da müsste ich jetzt auf die Absatzzahlen schauen, die ich jetzt nicht parat habe. Tesla hat letztes Jahr über 300.000 Fahrzeuge verkauft, was nicht viel ist. Also VW hat ja über 10 Millionen Fahrzeuge verkauft und trotzdem ist Tesla zu der wertvollsten Automarke der Welt äh, aufgestiegen. Ähm, da spielt natürlich auch immer die Fantasie der Anleger äh, eine wichtige Rolle, aber es stimmt, Tesla hat, ist Vorreiter der Elektromobilität. Die haben also die besten Batterien, die sie am günstigsten produzieren. Also die Batterien äh, haben jetzt schon diese, sagt man, diese 100 Dollar pro Kilowattstunden Grenze geknackt. Ähm, Tesla hat die höchsten äh, ähm, Leistungsdichten, Energiedichten. Ähm, Tesla hat die höchsten Reichweiten. Ja, und ist jetzt die Frage, wer da kommt, also die, die deutschen OEMs, sind jetzt auch Gott sei Dank eingestiegen. Der Taycan ist ein hervorragendes Fahrzeug. Der VW ID 3 muss man mal abwarten. Ähm, aber die Deutschen hinken zum Beispiel bei der Software sehr hinter Tesla hinterher. Tesla ist den Deutschen mindestens drei Jahre voraus in der Software. Äh, die Deutschen haben das immer mit ihren Zulieferern gelöst. Da war jemand zuständig, der die Software macht für die Luftung. Einer, der zuständig war für die Software zum Sitze einstellen. Einer, der zuständig war ähm, für den Airbag, keine Ahnung. Und jetzt muss man, oder für, fürs, fürs Türaufschalten, jetzt muss man diese Software ähm, quasi einbetten in einer Software. Und das ist gar nicht so einfach. Und VW hat seine ID 3 produktion schon nach hinten verschoben, weil die halt eben diese Software-Probleme haben. Und ob NIO mal an Tesla ranreicht, ich vermute mal stark, dass die jetzt schon mehr Autos in China verkaufen als äh, als Tesla auf der Welt, aber die Chinesen haben das Problem, dass die nur in China verkaufen, weil äh, deren Marken außerhalb Chinas nicht bekannt sind. Äh, vielleicht auch, weil die halt eben äh, nicht die Qualität im Karosseriebau haben, wie die Deutschen, wie die Europäer oder die alten etablierten äh, Automobil, ähm, Automobilisten jetzt schon haben. Tesla da gibt es ja immer die Kritik, dass die kein Spalt oder ein hohes Spaltmaß haben. Da kann man einen Schraubenzieher quasi durch den Schlitz im Kofferraum stecken. Oder im Winter gibt der Außenspiegel fest. Oder es gibt keine adaptive Luftfederung oder sonstige Sachen, die die anderen langjährigen Automobilhersteller natürlich alles schon gelernt haben und entwickelt haben. Und das muss Tesla halt eben noch lernen eine sehr gute Karosserie drumherum zu bauen, aber die haben die beste Batterie und die beste Software. Und eine Frage der Zeit, wann das Tesla auch lernt. Und ich nehme an, dass die Chinesen da dem europäischen oder dem amerikanischen Standard auch hinterherhinken. Das weiß ich allerdings nicht genau. Ich bin gespannt, viele Chinesen haben ja angekündigt, auch jetzt in den europäischen Markt einzutreten. Ich bin gespannt, was die liefern. Also ich kenne oder Sie kennen ja vielleicht alle auch dieses äh, dieses Fahrzeug von äh, Byton, von Byton Wheels, wo es ein Display gibt von ganz links, also von der Fahrerseite Außenspiegel bis zum Außenspiegel des Beifahrers, also ein durchgehendes super großes äh, Display, was ich auch eigentlich ganz schick finde. Also wird nicht das letzte Kriterium sein, aber Elektromobilität öffnet halt eben auch den äh, den den, den kleineren eine Tür, wenn, wenn die es jetzt schaffen, das schnell umzusetzen, ein schönes, formschönes äh, Fahrzeug mit einer guten Batterie und dann noch billig anzubieten, ähm, dann kann es natürlich sein, dass so ein No-Name aus China oder ein relativ unbekannter aus China auch in den europäischen Markt kommt und, ja, und dann halt eben BMW, VW und Peugeot, Renault allen das Leben sehr schwer macht. Also bleibt abzuwarten. Aber die Chinesen haben schon angekündigt, einige chinesische Firma kommen nach Europa. Und ja gut, ich freue mich natürlich, also ich freue mich eigentlich drauf, wo, weil, weil es ja den Wettbewerb sehr gut fördert. Ich selbst würde natürlich auch gerne ein Elektroauto fahren. Ich mache es momentan nicht. Ein Grund ist, dass mein Schwiegerpapa ein Peugeot Autohaus hat. Aber da gibt es jetzt auch Elektrofahrzeuge. Und der andere Grund ist, dass die Elektrofahrzeuge halt eben jetzt noch einen ticken. Also ordentlich teurer sind als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Wenn diese Parität mal geknackt ist, dann ist für mich auch keine Frage, auf ein Elektroauto umzusteigen. Aber wie gesagt, ich bin mit Peugeot verheiratet. Gut, dann gehen wir hier auf die auf die Entwicklung der Welt. Also 2018 sieht man, dass der Großteil der Gigafactories, der, der Batteriekapazität, die produziert wird, aus China kommt. So an die 70 Prozent. Ähm, dann gibt es das restliche Asien, äh, habe ich vielleicht noch nicht erzählt. Wer hat erfunden, die Lithium-Ionen-Batterie? Die Japaner haben es erfunden, also die haben es in den Markt gebracht, Sony 1991. Warum? Weil die den Zwang hatten, einen besseren Energiespeicher zu entwickeln. Also wir hatten ja die ganzen tragbaren elektrischen elektronischen Geräte gemacht, Laptops, Videokameras etc. Und Europa hat ja gar keine tragbaren elektronischen Geräte gemacht, also da musste man nicht in die Batterieforschung eintreten. Und jetzt, äh, wo es natürlich in die Elektromobilität Mo Mobilität geht, will man natürlich eigene Zellersteller in Europa haben, um äh, die Lieferkette halt eben zu garantieren. Äh, dann wird man sehen, in Europa wird der Anteil steigen, genauso wie in Australien, äh, wie in den äh, USA. Also die ganzen chinesischen Firma, Firmen, die südkoreanischen Firmen, äh, kommen jetzt nach Europa. Anfangs waren sie nur in Osteuropa, in Polen und in Ungarn. Aber jetzt kommen sie dazu, nach Deutschland zu gehen, weil in Deutschland halt eben die großen OEMs sitzen, also BMW und Daimler. Und wenn man sich mal den ganzen Irrsinn anschaut, beispielsweise mit dem Kobalt das Kobalt, bis es mal in der Zelle landet oder in der Batterie, dann ist es schon mehrmals um die Welt gegangen. Also Kobalt wird gewonnen im Kongo, über 70 Prozent, dann wird es auf Schiffe verladen, das Ganze läuft nach China, da sitzen die Raffinerien. Dann wird das Kobalt aufbereitet zu einem Batteriematerial. Dann geht es zu den kathoden tiefmaterialherstellern materialherstellern Wir sitzen in Japan, Südkorea, China oder auch in, in Deutschland. Ähm, lassen wir es jetzt mal in Südkorea sein. Da wird dann die Kathode draus hergestellt. Dann geht es zu den Zell-Fabrikanten zurück. Nach China beispielsweise. Und dann wird die Zelle nach beispielsweise Deutschland geliefert, wo Stiel, Husqvarna, Gardena, Kercher, wo die die Zellen einsetzen in ihre Batterie und dann wird es verkauft nach Australien beispielsweise. Also ist schon witzig, wie der Rohstoff einmal oder mehrmals um die Welt wandert. Ja, China, China dominiert wahnsinnig und ich habe das mal aufgezeichnet, 2028, China miniaturisiert wirklich den Rest der Welt. Also die Entwicklung, die neueste Entwicklung habe ich jetzt nicht eingezeichnet. Also sind jetzt sehr, sehr viele nach Deutschland gekommen, und der Anteil in Deutschland, aber auch in Frankreich, in, in, in Norwegen auch, in den Großbritannien auch, äh, ist jetzt auch wieder gestiegen und auch in den USA ist der Anteil gestiegen. Also wenn ich das überarbeitet haben werde, äh, sind es dann wieder neue Zahlen, aber China bleibt natürlich dominant. Ähm, ja, vielleicht, ich wollte eigentlich, wenn die Zeit noch nicht wegrennen wollte, wollte ich ganz gern äh, was dazu noch erzählen. Ich habe mir mal die ganzen Rohstoffe rausgegriffen und wollte halt eben mal die ganze EV-Batterielieferkette aufzeichnen und äh, herausarbeiten mit Ihnen, dass China wirklich hier dominiert. Also beispielsweise Nickel äh, wird zwei Prozent in der Europäischen Union gewonnen, fünf Prozent in China, ein Prozent in den USA. Und äh, also Europa, USA, die haben keine Batterierohstoffe, äh, lediglich China, da kommt ein Großteil des Grafits her. Und Lithium, haben Sie vielleicht gehört, wird entweder aus Salzseen gewonnen, die in der Atacama-Wüste äh, vorkommen, oder werden als Spotomen, als Mineral gewonnen, größtenteils in Australien. Zeige ich da noch Bilder. Das Lithium beispielsweise, wenn es aus dieser Salzlauge gewonnen wird, muss äh, in riesigen Becken verdunstet werden, dann muss das äh, getrennt werden, es wird wieder äh, mit Wasser versetzt, es wird gefällt. Und man erhält dann raus dann Lithiumcarbonat. Ja, und diese ganze chemische Verarbeitung, jetzt zum Beispiel von China, die ganzen Raffinerien, die sitzen in China. Also da sitzt keine Raffinerie in Frankreich oder in den USA. In China ist es halt eben am günstigsten. günstigsten die haben günstige Kohlestrom, günstigen Atomkraft. Und da sitzen die ganzen Raffinerien. Genauso schlimmer ist es mit der Kathodenanoden. Produktion. Da wird die Europäische Union und die USA auch von China dominiert. Also aus dem Lithiumcarbonat, wenn man dann eine Kathode machen will, werden die ganzen anderen Halb-, nee, Übergangsmetalle hinzu äh, addiert. Kobaltoxid, Nickeloxid, Manganoxid. Äh, man beschichtet dann äh, ein, ja, auf der Kathodenseite ist ein Aluminium, das als Ableiter dient für den elektrischen Strom. Dieses Aluminium wird dann geschnitten und es wird dann ein anoden kathoden separator erstellt. Also die Zellherstellung sitzt auch größtenteils in China. Und dann hat man die Zelle und jetzt dürfen Sie raten, die Batterienproduktion sitzt auch größtenteils in China. Also momentan, wenn man wirklich, und zwar politisch ist das so getrieben von der chinesischen Regierung, von China dominiert ähm, ja, das führt vielleicht wirklich zu weit. Ähm, ganz kurz, äh, dass wir vielleicht einen Überblick haben über die ganzen Zellhersteller, die es so im Markt gibt. Also 2018 war der Batteriemarkt noch 40 Milliarden Dollar klein auf Zellebene. Nicht auf äh, Batterieebene, sondern auf Zellebene. Die größten Hersteller sind Panasonic, Tesla in den USA, also Tesla natürlich auch äh, 2011 aus dem Nichts gekommen und ist jetzt einer der größten Hersteller der Welt. Ähm, dann haben wir Samsung, Südkoreaner, LG, Murata, ehemals Sony, äh, ATL und DATL, zwei äh, Chinesen, die Shen, die AK. das sind alles Chinesen, was dann kommt, GS, Uasa. Genau, und auch äh, 2019 der größte Lieferant für Zellen, für Elektrofahrzeuge war DATL, Panasonic. Also es gab schon eine signifikante Steigerung im Markt, aber weil halt eben diese Incentive, diese Förderung im Juni, beschnitten wurden, ist auch der chinesische Markt zusammengebrochen und 2020 sieht es düster aus. Wegen Corona ist der amerikanische und der chinesische Markt ziemlich zusammengebrochen. Ja, zum Preistrend. Also einmal auf Zellebene habe ich skizziert seit 2013. 2013 mussten sie noch rund 446 Dollar pro Kilowattstunde, also Dollars für eine Kilowattstunde Zelle, Kapazität zahlen. Und im Laufe der Jahre ist es sehr gefallen auf 2018 127 Dollar pro Kilowattstunde. Vielleicht haben Sie gelesen, dass Tesla plant, sein Tesla Model 3 in China mit einer Eisenfasatzelle anzubieten. Die ETL ist der Lieferant und es wird gemunkelt, dass die ETL für 60 Dollar pro Kilowattstunde Tesla beliefern wird. Also, Tesla hat die Preisgrenze wirklich äh, schon lange geknackt. Und der große Preisverfall, also verglichen mit äh, einem BMW zum Beispiel, BMW kauft seine prismatische Samsung-Zelle für so circa 230 Dollar pro Kilowattstunde. Das Ganze, was ich Ihnen hier zeige, sind auch Mittelwerte. Ne? Es gibt Ausweiser nach oben und nach unten. Und äh, Pouchzellen, die VW kauft, äh, die sind auch also viel teurer als die Zellen, die Tesla verwendet. Also was man aber beobachten kann, ist ein signifikanter Preisverfall, weil man einfach einen Skaleneffekt hat. Es wird immer im größeren Maßstab produziert. Natürlich gibt es auch technische Verbesserungen im Produktionsprozess, auch in der Technologie. Die Energiedichten steigen immer mehr. Man kann also in demselben Volumen, also in einer Zelle kann man immer mehr Kapazität stecken, dank der verbesserten Technologie, bei gleichbleibendem Zellpreis. Und deswegen fallen die Kosten Kilowattstunde erheblich. Ähm, ja, die Kathode macht einen Großteil der Zellkosten aus. Lithium, Nickel, Kobalt, ich steige zumindest nochmal aufs Lithium ein und auf Kobalt äh, sind kritische Materialien, die es auch nicht unbegrenzt gibt äh, und die auch verknappt sind. Und wenn wir uns die ganze Batterie dann betrachten, da habe ich zurückverfolgt auf 2010, da war der Preis für eine Batterie. Also eine Batterie besteht aus mehreren Zellen. Die Zellen müssen miteinander verbunden sein. Sie haben ein Batteriegehäuse, was die Kosten natürlich auch erhöht. Sie haben ein Batteriemanagementsystem, das heißt eine Elektronik, die die Batterie überwacht, Strom, Spannung und Temperatur und dann entsprechend abschalten kann, wenn einer der Parameter seinen sicheren Bereich verlässt. Ja, und da haben wir 2010 mit 1.160 Dollar im Mittel angefangen, und sind 2018 runtergerutscht auf 176 Dollar pro Kilogramm. Also wir haben insgesamt einen 85-prozentigen Preisverfall. Einmal aufgrund der fallenden Zellpreise, aber auch wieder wegen der Skaleneffekte. Äh, zur Zellchemie. Ich habe jetzt schon Eisenphosphat, LFP erwähnt. lithium heißt das ausgesprochen. Eisenphosphat besteht aus 3% Lithium. Dann haben wir Eisen als Eisenphosphat drin. Ähm, und diese Zelltechnologie ist sehr günstig, also Eisenphosphat ist ein Abfallstoff aus der Industrie, mehr oder weniger, also es kriegen wir zu einem relativ günstigen Preis. Äh, Eisenphosphat hat den überragenden Vorteil einer langen Lebensdauer des niedrigen Preises, aber man kriegt damit nicht die hohen Energiedichten hin. Und ein Tesla hier in Deutschland, ein Tesla Model S, mit Eisenphosphat könnte es seinem Geschäftsmann für so 100.000 Euro nicht verkaufen, weil äh, der von München nach, keine Ahnung, Hamburg fahren mit seinem Tesla Model S und mit Eisenphosphat käme halt nur von München nach äh, Frankfurt und dann erst nachladen. Und das, das will er nicht. Äh, für den chinesischen Markt geht es nicht anders. Äh, die Chinesen sind nicht so kaufkräftig wie wir und da hat man nach einem günstigen äh, Batteriespeicher für die Mobilität gesucht und in Eisenphosphat auch fündig geworden. Also Elektromobilität mit China äh, funktioniert mit Eisenphosphat. Der Rest der Welt hat kein Eisenphosphat, also fährt nicht mit Eisenphosphat. Tesla fährt mit NCA, das steht für Lithium-Dotiertes, Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid. Da ist ein großer Anteil Nickel drin. Nickel macht die Zelle dann sehr hochkapazitiv, genauso das Kobalt. Und äh, der Rest der Automobilisten, die fahren alle mit NMC, steht für Lithium-Dotiertes, Nickel-Mangan-Kobaltoxid. 1.1.1, uh, das ist die alte Technologie mit einem geringen Anteil von Nickel und Kobalt. Und man versucht den Anteil von Nickel zu steigern, uh, um einmal den Kobaltanteil zu reduzieren, weil Kobalt sehr teuer ist uh, und auch nicht unbegrenzt verfügbar. Und andererseits, um die Kapazität immer weiter zu erhöhen. Also momentan stehen wir hier bei 5.3.2 und 6.2.2. Und man versucht, den Übersprung zu machen zur nächsten Stufe, zum NMC 811, also wo der Nickelanteil äh, acht Teile beträgt, ein Anteil Mangan, ein Anteil Cobalt. Das sind so die Chemien, die es überhaupt, oder die es, ja, die es überhaupt, sage ich mal, gibt in der äh, Elektromobilität. Äh, es gibt auch noch andere, andere Zellchemien innerhalb der Lithium-Ionen-Familie, wie Titanat haben Sie vielleicht schon gehört, das kommt aber nicht in Frage. Viel zu teuer viel zu kleine Energiedichten. Das Lithium wird größtenteils gewonnen oder ein Großteil des Lithiums zumindest aus Salzseen. Äh, hier ein Bild aus der Atacama-Wüste. Atacama-Wüste liegt in Südamerika in den Achten auf über 4000 Meter Höhe. Sehr unwirkliche Bedingungen. Ähm, tagsüber brennt die Höhensonne, kann auch über 30 Grad erreichen. Nachts fällt die Temperatur unter den Gefrierpunkt. Und äh, in dieser Höhe haben sich riesige Salzseen gebildet. Der größte Salzsee ist der Salar de Juni, der liegt in Bolivien. Da liegen die größten, nein, zumindest die größten Lithiumvorräte. Und äh, dieses Lithium kommt äh, in einer Salzlaugenflüssigkeit unter der Salzkruste vor. Als man bohrt in diese Salzkruste und äh, pumpt dann, aus ein paar Meter Tiefe, diese Salzlauge nach oben. Hat natürlich einen sehr negativen Effekt aufs Grundwasser. Spreche ich aber gleich drüber. Diese Salzlauge wird dann in diese Verdunstungsbecken geleitet. Und dann macht die Hürdensonne ihren Job. Und das Wasser verdunstet. Und äh, zurückbleibt eine, eine, ein Salz. Und dieses Salz hat einen Gewichtsanteil von einem Prozent Lithiumchlorid. Und durch die verschiedenen Aufreinigungsprozesse macht man dann hochreines Lithiumcarbonat draus. Und äh, 2018 wurden weltweit 47.600 Tonnen Lithium äh, verbaut oder eingesetzt. Äh, und der Großteil fließt natürlich in Batterien, aber der Anteil, äh, der Anteil der des, na, die alteingebrachten Bereiche, wo Lithium eingesetzt wurde, war es also in der Keramikindustrie und als äh, Schmiermittel, als Lithiumstearat in der Schmiermittelindustrie. Also der Großteil, es wird auch immer so bleiben, ab jetzt, der Großteil des Lithiums, was gewonnen wird, wandert in die Batterien. Äh, Lithium hat aber auch noch eine interessante Anwendung und zwar, ähm, haben Sie das vielleicht schon gehört, wenn sie, wenn sie abgespannt, aus, abge, wie sagt man, ausgebrannt ist, sie sind müde, sie haben keine Lust mehr auf ihre Arbeit, wobei das vielleicht ein schlechtes Beispiel ist, Sie haben keine Lust mehr auf Ihre Familie, auf Ihre Freunde, Sie haben keine Lebensfreude mehr, dann, dann haben Sie ein Burnout. Und ähm, ihr, wenn Sie zum Arzt gehen, der Arzt verschreibt Ihnen eine Lithiumtherapie. Sie kriegen dann Lithium-Salztabletten zum Lutschen und die machen Sie wieder happy. Das weiß man schon seit 150 Jahren, dass das funktioniert. Man hat es nicht ganz genau verstanden wie das Lithium äh, im Körper anbindet, an welche Neuronen oder Synapsen. Aber es funktioniert. Also vielleicht auch ganz interessant nur nebenbei. Ich muss langsam zum Ende kommen, weil ich ja schon äh, wahnsinnig überziehe. Ach, ich greife vielleicht nochmal zwei, drei Folien äh, raus, wenn es okay ist für Sie. Äh, umgedreht bin ich natürlich für alle Fragen im Nachgang. Auf der letzten Seite habe ich meine E-Mail-Adresse. Äh, Frau Lehmann, ich muss mal fragen, Wird meine Präsentation wird geteilt. Ne? Kann sich jeder Teilnehmer runterziehen. Also es kann jeder Teilnehmer die Präsentation sehen und kann sich die Kontaktdaten ähm, unternehmen. Okay. Ansonsten hat man ja ihren Namen und kann das ja ähm, unter VDE für Neurables ziemlich gut nachvollziehen. Okay, gut, dann machen wir es so. Ähm, dann haben Sie vielleicht, vielleicht nochmal was ähm, ja, Reißerisch. Äh, vielleicht haben Sie auch gehört, dass äh, die Batterien sehr in Kritik sind. Einmal wegen des CO2-Fußabdrucks, das wollte ich eigentlich am Ende nochmal entkräften. Und andererseits ähm, wegen des hohen Wasserverbrauchs. Also es ist wahr, äh, Chile ist der zweitgrößte Lithiumproduzent der Welt, äh, hat 2018 16 Tonnen äh, Lithiumcarbonat produziert. Und äh, so Pi mal Daumen, je nachdem mit, mit welchem Analysten wir gehen, verbraucht die Produktion von einer Tonne Lithiumcarbonat circa 0,4 bis 2 Millionen Liter Wasser. Ich habe jetzt mal, um es einfach zu machen, mit einer Million Liter Wasser gerechnet. Also um eine Tonne Lithiumcarbonat zu produzieren, verdunsten eine Million Liter Wasser. Ja, der Grundwasserspiegel fällt natürlich. Die Atacama-Wüste ist eine der trockensten Regionen der Welt. Und dann sinkt der Grundwasserspiegel noch, was natürlich ein Desaster ist für die Anwohner. Jetzt will ich mit Ihnen folgende Rechnung machen. Also ich habe mal den ID4 rausgegriffen, das ist der ID-Cross. Sie hat eine Batterie, die 65 Kilowattstunden groß ist. Äh, pro Kilowattstunde Lithium-Ionen-Batterie werden 150 Gramm Lithiumcarbonat benötigt. Das heißt, für meine 65 Kilowattstunden-Batterie habe ich 150 Gramm mal 65 Kilowattstunden sind gleich 9.750 Gramm Lithiumcarbonat verbraucht. Also in einer Autobatterie stecken, vereinfacht gesagt, 10 Kilo Lithium, also jetzt ganz vereinfacht pauschal gesagt. Äh, naja gut und 10 Kilo Lithium, ich hatte ja gesagt, äh, dass eine Tonne Lithiumkarbonat ungefähr eine Million Liter Wasser verbraucht und halt eben 9.750 Gramm, ganz einfach 9.750 Liter Wasser. Also ja gut, sagt, kann man jetzt mal so aufnehmen, sagt Ihnen vielleicht jetzt mal so gar nichts. Aber deswegen sind die Lithiumbatterien halt eben auch in der Kritik. Jetzt habe ich es mal verglichen, aber das haben Sie vielleicht auch schon mal äh, gelesen in der Presse, habe ich auch schon mal gefunden. Jetzt habe ich es mal verglichen mit Avocado. Chile ist einer der größten äh, Avocado-Produzenten der Welt. Und äh, diese Avocado-Büsche, da drückt Ihr Auge sie nicht, die stehen in der Wüste, also in der atacama wüste äh, Super Bedingungen, es also ist tagsüber sehr warm. Äh, und nur, man muss halt eben diese Avocados wässern und zwar gewaltig wässern. Um eine Avocado, also ich habe heute Morgen wieder Avocado gegessen, wenn wir mal ein Avocado in einem Supermarkt äh, in der Hand nehmen, dann wird die, wenn die aus Chile kommt, so 320 Liter Wasser verbraucht haben. Was jetzt mal eine Menge ist. Und äh, eine 65 Kilowattstunden lithium ionen batterie wäre also äquivalent zu 30 Avocados. Und dann, finde ich, ist das wieder relativ wenig, ne? wenn ich mir vorstelle, so ein großes Auto... Autobatterie, die im Auto werkelt, und die, die, die zur Produktion wurde so viel Wasser, also zumindest für das Lithiumcarbonat, so viel Wasser verbraucht äh, wie die Produktion von 30 Avocados. Dann, dann erscheint es in einer anderen Relation. Gut, die Frau Lehmann hat mich gebeten, zu Ende zu kommen. Ich habe hier nochmal das Kobalt aufgezeichnet gehabt. Ähm, Kobalt kommt aus dem Kongo. Sie wissen die Problematik, dass ähm, auch ein Großteil, na, ein kleiner Teil des Kobals aus nicht zertifizierten Minen kommt. Äh, die armen Kongolesen, die äh, butteln Löcher neben den Minen, schleppen da Säcke von Erde raus und verkaufen die. Und naja, das Ganze geht halt auch an die Warlords, die dann quasi äh, das Waffen kaufen. Das Ganze ist ja blutig. Gut, also VW und Daimler kaufen nur aus zertifizierten Minen. Also es, es dürfen Sie hundertprozentig sicher sein. BMW ist noch einen Schritt weitergegangen. BMW kauft nur Kobalt aus Australien und aus Marokko. Ist natürlich dann auch teurer und äh, wie auch immer. Ja, und wie gesagt, die ganzen Automobilisten, die haben alle Angst, und die berechtigt Angst haben, dass sie nicht die Anzahl der Zellen bekommen, nicht ihre Batterien bauen können. Und deswegen sind die in die Lieferkette eingestiegen bis hin zu den Minen, haben Kontrakte mit den Minen. Also nicht LG oder nicht Samsung kauft äh, von den Minenherstellern des Kobalt sondern VW sagt, ich kaufe das Kobalt, weil die halt hundertprozentig sicher sein wollen, dass äh, ihr Zellhersteller auch das Kobalt zur Verfügung hat. Also eine interessante Entwicklung. Ich habe jetzt nochmal den CO2-Fußabdruck äh, skizziert und äh, ich fasse es zusammen. Ähm, also wenn man ein Elektrofahrzeug, habe ich hier gemacht, ich habe den E-Golf verglichen, das war übrigens das meistverkaufte Fahrzeug in Deutschland im ersten Halbjahr danach der Renault Zoe und danach der Tesla 3, äh, 7300 VW-Golfs wurde, e wurden verkauft äh, im ersten Halbjahr. Gut, dann sehen wir, dass für die Produktion einer Lithium-Ionen-Batterie äh, CO2 ausgestoßen wird. Also ist diese äh, Well-to-Tank-Betrachtung, also Well ist das Bohrloch oder die Grube bis zu dem Tank, um diese ganzen Rohmaterialien zu fördern. Äh, um die Maschinen herzustellen, um diese Rohmaterial zu fördern, also dieser Backer, um, um, die um das Ganze dann mit dem LKW auf Schiff zu verladen, vom, mit dem Schiff nach China zu transportieren, von China dann wieder woanders hin. Also, dabei fällt natürlich ein hoher CO2-Abdruck äh, äh, an. Und äh, äh, die Batterie, äh, die in dem e colf der hat eine, wo habe stehen, eine 35,8 Kilowattstunden-Batterie, die hat 4800 Kilogramm CO2 verursacht. Und das gesamte Fahrzeug, also die Karosserie, verursacht normal 4.000 Kilogramm, hat dann quasi 8.800 Kilogramm das Fahrzeug und die Batterie. Während, wenn Sie zu dem E-Golf als Verbrenner gehen, dann wird das ganze Fahrzeug für 4.500 Kilogramm CO2 produziert. Das heißt, wir haben hier zu den 8.800 Kilogramm eine Differenz und unser Batteriebetriebenes Fahrzeug startet mit einem CO2-Rucksack. Und erst im Laufe des Lebens äh, wird dieser CO2-Rucksack, dieser Nachteil, wieder eingefahren. Aber ähm, ein Elektrofahrzeug wird ähm, diesen, dieses ursprüngliche Handicap, wenn wir mit dem in den deutschen Strommix tanken, wieder sicher einfahren. Also wenn es große Limousinen sind, wie Tesla Model S, dann ist es wieder eine andere Rechnung, aber äh, normales Elektrofahrzeug, Tesla, Model 3, Renault, Zoe und wie sie alle heißen, die werden sicherlich eine pos positivere CO2, also ganz sicher eine positivere CO2-Belanz haben, als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Äh, na gut, in meiner Rechnung habe ich jetzt, muss ich mal selbst äh, schauen, den Golf, den E-Golf, der startet hier mit dem CO2-Rucksack bei 8,8 Tonnen co 2 der normale Verbrenner bei 4.500. Und Sie sehen, dass die zwei Kurven sich schneiden. Der Verbrenner muss natürlich Benzin tanken, was er verbrennt und CO2 produziert. Und der E-Golf tankt aus dem Strommix, was auch nicht CO2-frei ist. Und äh, die Parität, die Schnittstelle ist hier in dem Falle von dem Golf, von dem E-Golf zu dem Benziner äh, bei, wo stehen wahrscheinlich... Äh, 26.000 Kilometer hatte ich geschrieben, nee, bei 40.000 Kilometer erreicht. Und danach fährt der E-Golf grüner, also mit weniger CO2-Ausstoß als der Benzin. Und meine letzte Folie war noch Brennstoffzellenfahrzeug gegenüber batteriebetriebenes Fahrzeug. Also bei dem Brennstoffzellenfahrzeug haben wir den Nachteil des Wirkungsgrades. Wir haben einen sehr hohen Wirkungsgradverlust. Also wenn wir bei 100 Prozent Elektrizität starten, dann muss der Wasserstoff produziert werden. Das verschlingt schon mal, also das hat einen Wirkungsgrad von nur 70 Prozent. Also habe ich danach nur noch 70 Prozent der ursprünglichen Kapazität, äh, Elektrizität. Das, der Wasserstoff muss verdichtet werden, da muss gelagert transportiert werden. Auch beim Betanken des Fahrzeugs habe ich einen Verlust. Dann muss es äh, umgewandelt werden in elektrische Energie und der Antrieb hat auch noch Verluste. Also ich habe äh, ganz generell habe ich einen Verlust. Am Ende von 75 Prozent, also nur 25 Prozent, gehen in den Antrieb. Und beim batteriebetriebenen Fahrzeug gehen aus 100 Prozent Elektrizität 75 Prozent in den Antrieb. Und ganz schlecht sieht es bei den Verbrennern aus, weil die haben einen wahnsinnigen Verlust durch Wärme. Da sind es, meine ich, die haben einen Wirkungsgrad von 13 Prozent. Gut, ja, die Zeit ist fortgeschritten. Ich bin jetzt zum Schluss, habe ich auch nicht mehr alles behandelt. Ich, ich hoffe, ich habe sie zumindest interessiert für das Thema und, und einen kurzen Einblick gegeben in den Batteriemarkt, also Elektromobilität kommt. Ähm, vielen Dank für Ihren Vortrag. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wer Fragen hat, kann den Herrn Melis ja direkt ähm, kontaktieren oder eben mich kontaktieren und schließe damit den heutigen Vortrag. Vielen Dank. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.